Hallo zusammen, ich bin Liva Ilmas ich bin der Lehre als Logistiker. Heute zeige ich dir einen Einblick von meinem Alltag bei der Firma Havi Logistik. Die Havi ist ein Logistikunternehmen für zum Beispiel McDonalds, wo die Waren durch und ausliefert. Die Tätigkeiten, die ich hier bei der Havi mache, sind zum Beispiel Kommissionieren, Stapler fahren und Wareingang. Anforderungen für den Beruf Logistiker sind Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Austausch und Konzentrationsfähigkeit. Ich habe mich für die Lehre bei der HAVI entschieden, weil es mich schon immer interessiert hat, wie der ganze Prozess von des mcdonalds produkt verarbeitet wird, bis es der schlussendlich auf dem Tabler landet. Und weil es außerdem wichtig ist, eine körperliche Arbeit auszuführen. Der Zusammenhalt im Team ist super, es auch alle zueinander und es sind alle hilfsbereit. Ich als Lehrling bekomme sehr viel Verantwortung, indem ich die Haaregänge alleine machen darf und auch alleine kommissionieren Das persönliche Highlight, das ich in meiner Lehre erlebe, ist, dass ich bei minus 20 Grad in Tiefkühllagen arbeiten schaffen. Jetzt hast du meinen Alltag gesehen als Logistiker. Wenn ich die Neugierig gemacht habe, wirbt doch heute noch bei uns. Wir freuen uns.